Hallo, ihr Lieben, hier ist wieder der Rizzo, Folge 008 aus dem schönen Konradsdorf. Ich habe vor uns euch schon mal gezeigt, wer heute unser Gast ist. Ich freue mich riesig. Heute ist die Kattel aus Dresden da. Kattel ist die Suppenprinzessin schlechthin. Und was bleibt uns da heute anders übrig, als eine leckere Suppe zu kochen? Hallo, Kattel. Hallo, Kai. Wir machen mal so. Hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass du Vielen Dank für die heute hinter mir hergefahren bist. Fleißig, fleißig. Fleißig, fleißig. fleißig, dass wir auch den Termin gefunden haben miteinander. Hat ein eine Weile gedauert, ne? aber naja, wie das so ist. Das können wir auch auf jeden Fall noch ansprechen, das Thema. <lacht> das war eine schöne Odyssee, eine Telefon-Odyssee. <lacht> Herrlich. Äh, ich habe mich gewundert, Kattel ruft nie an, Kattel ruft hm. nie zurück. Aber Kattel hat mich immer angerufen. Aber, aber nie unter meiner Nummer. Hm. Keine Irgendwie. Ahnung, woher es ja, kam. Egal. egal. Ja, heute ist alles mal wieder ein bisschen anders. Ne? Und hm, ich kriege gerade das Zeichen hier von der Regie. Mütze auf. Also, äh, heute ist mal alles ein bisschen anders. Natürlich Suppe, Suppe, ja, aber nicht nur Suppe, oder? Eintopf, Pasta, Eintöpfe, Pasta, Süßkram und immer wechselnd, wechselnd, oder? wöchentliches Programm. Genau, jede Woche gibt es was anderes: cool, von deftig, herzhaft, süß, exotisch. Und das machst du ja. jetzt schon auch eine ganze Weile oder? Um genau zu sein, waren es dieses Jahr 13 Jahre, krass, 13 Jahre an einem Standort fast, fast um die Ecke. Um die Ecke. Mit einem kleinen Umzug verbunden. In Dresden-Blauen. Dresden-Blauen, genau. Nödnitzer Straße, direkt neben der Sparkasse. Genau. Cooler Standort. Schöne Gegend. Schöner Laden, großer Laden. Genau. Und wir treffen uns ab und zu mal in der Metro. Wenn du ganz schnell da... Ja. Mittlerweile lass ich mich beliefern. Es wird mir zu so viel. Okay. Zeit ist Geld, wissen wir ja. Ne? Richtig. Genau. Genau. Was steht denn auf der Agenda? Was machen wir heute? Wir haben gestern noch mal kurz telefoniert <lacht> miteinander. Genau. Kattel sagt, du hast doch bestimmt schon eine Idee. Sag, ich habe Nein, Habe ich noch nicht. Hatte ich noch nicht. Und dann kam mir die Idee. Wann kam mir die Idee? Eigentlich das muss ja zwischen gestern und heute Morgen gewesen sein. Irgendwie so. <lacht> ja. Jedenfalls machen wir eine traditionelle osteuropäische Suppe. Suppe. Wollen wir uns so festlegen? Wir einigen uns auf osteuropäisch. Osteuropäisch, genau. Wir kochen heute in Borschtsch. Wurstsch. Wurstsch. So, und als die Kinder vor uns schon gekocht haben, haben wir natürlich ein bisschen was vorbereitet in dem Fall. Jetzt ist er schon raus. Und zwar <lacht> haben wir, nehmen wir trotzdem mal lieber die Nase weg, im ja. Falle eines Falles. Heiß. Haben wir uns hier eine Brühe angesetzt. Und zwar aus... Oh. Herrlich. Und der bengalische Langschwanzpfeffer. <lacht> Sticht sofort in die Nase. Ernsthaft jetzt. Und da ist er schon. Mega. Also, wir haben hier eine Brühe angesetzt, eine Rinderbrühe aus Beinscheibe, Rinderbeinscheibe. Wir haben Sellerie mit dran, wir haben Karotte dran und du warst ganz erstaunt, Mensch Kai, das ist ja alles ungeschält. Ja. Alles ungeschält, korrekt, richtig. Muss natürlich sauber sein, keine Frage. Aber wenn ich mir einen Fong eine Brühe ansetze, kann ich gerne auch die, die Schale halt mit verwenden. Okay. Ja? Genau. Jetzt holen wir uns mal die Beinscheibe hier raus und äh, probieren natürlich auch mal unsere Brühe dazu. Ansonsten in den, mir schau mal, das fällt schon mhm. vom Knochen, ein wunderbarer Markknochen. Da gibt es mit Sicherheit auch jemanden, der hier dann schön das Mark auf einer Schwarzbrotscheibe. Mhm. Hier, ich sehe schon Meldung. Oh. ich sehe schon Meldung. Ich lasse dir dort gern den Vortritt, unbedingt. <lacht> das ist einfach mal. Ich denke jetzt eher an Hund, wenn ich die Knochen sehe. Mhm. Ich glaube, Hunde mögen das sehr. Rührenknochen? Ja. Unterschiedlich, ne? Da gibt es halt wirklich diejenigen, die sagen, okay, kann man machen, machen wir oder machen wir nicht. Der eine kennt auch kein frisches Fleisch nee. halt, oder gekochtes Fleisch an sich auch. Ne, ja. gut. Das stellen wir erstmal beiseite. Was brauchen wir noch für unseren Bursch? Wir brauchen... Weißkohl. Weißkohl. Da haben wir hier den Urkohl. Ein Urkohl. Der ist äh, im Prinzip, der sieht ein bisschen anders aus, ne? mhm. Normalerweise kennt man den Weißkohl als runden. Kopf, sage ich jetzt mal. Ja. Und das ist der Okohl, das ist eine flachere Variante und der ist vom Geschmack her viel milder als ein Weißkohl. Okay. Nicht so dominant. Ne? Eignet sich ja wunderbar, um einen Salat draus zu machen. Mhm. Ne? Ein weißkohlsalat Hier machen wir ganz einfach bis die äußeren Blätter ab. Genau, hatten genau. wir uns schon geeinigt, dass das dein Ding ist. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch äh, Sellerie, mhm. in dem Fall hier mit, äh, mit Grün. Das Grün nehme ich immer gern, wenn ich noch eine Brühe mit ansetze, habe ich hier auch mit verwendet. Karotten brauchen wir, wir brauchen Zwiebellauch, wir brauchen rote Beete, klar, die haben wir hier schon als vorgegarte Variante, Knoblauch, Knoblauch. darf nicht fehlen, Zwiebel, klar, Knoblauch. Tomatenmark richtig, und äh, eine schöne kräftige Brühe und die sollten wir uns jetzt vorher noch mal kurz probieren, weil die ist natürlich ausschlaggebend, ja. also wenn wir keine richtige Brühe haben. Macht in, eine, in einen Topf. Hm. Wenig Sinn. Also ist schwierig, ohne eine Brühe irgendwie was zu kochen, aber das weißt du ja selber. Sehr gut, Oder? Lecker? Sehr gut, echt. Krass. Und das in einem Schnellkochtopf, halbe Stunde. Fertig ist eine wunderbare, geniale Brühe. Und vielleicht habt ihr es ja vor uns gesehen. Der Louis hat natürlich auch eine Brühe mit dem Justin verwendet. Und zwar machen wir uns die auf Vorrat und ihr habt gesehen, in einer Milchflasche, Sahneflasche. Das heißt, alles was ich nicht brauche, mache ich mir hier in so einer Milchflasche. Natürlich ausgespült, logisch sterilisiert vorher, äh, in der Hinsicht haltbar und somit habe ich immer was auf Tasche. Ja. Ne? Halbes Jahr ganz locker im Kühlschrank ne? oder an einem kühlen Platz, in der Speisekammer, im Keller, wie auch immer. Genau. Genug geschnackt, es wird bald Mittag. Geht los, ja. Thomas war auch schon gucken, mhm. ne, wie es dann aussieht bei uns. Also ran an die Bretter und auf geht's. Feine Streifen. Na, je feiner wir das Gemüse schneiden, umso, umso schneller, geht's. schneller sind wir fertig. Schauen wir mal, wie die äh, Messer so sind. Ich stelle hier inzwischen mal Knoblauch und Zwiebel. Und äh, genau. Letzte Woche, ich sag mal, na, jeder, der das Format Rizzo kocht, kennt, sind es ja immer äh, Leute, Menschen aus meinem Umfeld, die mich in meinem Leben mal begleitet, mir über den Weg, wie auch immer gelandet sind und äh, da ist natürlich die Kattel auch dabei. Oh ja. Aber kennen so richtig warst du schon irgendwie ja mit Susi in der Clique früher oder in der oder Schule. In der Schule ne? Mit deiner Frau ging ich in eine Schule Parallelklasse. Parallelklasse, mhm. also wie die Welt manchmal so spielt. Ne? Ja. Äh, Zufälle gibt es ja keine, so wirklich. Das ist einfach mal, weil es halt so ist, ne? Weil es so ist, genau. Und äh, dann hatte ich letzte Woche eine coole Story. Ich war beim Alessio gewesen. Porta la pizza. Porta la pizza, Alessio. Genau. Und dann kamen wir natürlich auch beim Abendessen dort auf die, äh, ins Gespräch und da sagte nein, da war mal so eine kleine Blonde und der Shidi da, <lacht> äh, hier und da. Und dort hat sich der, der Kreis schon wieder geschlossen halt, ja. ne? Kennst du einen, kennst du alle. Meistens so. Alessio verbinde ich eigentlich immer noch mit Eis. Ja. <lacht> äh, Venezia, oder? In Dresden? Na naja, ja, dann seine eigene Eisbar hier dann auf der Weißen Gasse. Richtig. Ja, und dann hat er sich ja mehr und mehr dem Restaurantgeschäft gewidmet. Der guten Küche. Und die macht er ja wirklich mega. also. Ich muss zugestehen, ähm, ich habe es noch nicht geschafft. Kann ich dir nur ans Herz legen, mhm. dort mal in einen äh, Abend zu verbringen mit deinen Lieben. Mhm. Unvergesslich. Und du kommst dir vor, als würdest du Alessio und seine, seine Frau mhm. ne, schon 100 Jahre kennen. Das ist einfach mal. Ja, das ist äh, Italien live. Okay. Ne? Oder Luis, was sagst du? Top oh. cool, oder? Sieht das gut aus so? Mega. Ja. Den kannst du auch mal probieren, ne? Der ist lecker. Ich hab schon. Alles gut? Mmh. Also, mal so ein Krautsalat. Mmh. Und jetzt kommt ja auch wieder die Zeit, ne, Herbst, wo wir ganz einfach auch Gemüse verwenden. Äh, was Saison hat, ne? Ja. Logisch. Also, viele Kohlsorten halt auch. Äh, wir machen natürlich auch noch ein bisschen Fenchel in unsere Suppe mit rein, also Fenchelsaat. Und in dem Fall rösten wir unsere Fenchelsamen hier. In der Pfanne etwas an. Warum? Damit natürlich hier die ätherischen Öle schön austreten können aus der Fänschelsaat und somit mehr Geschmack abgeben. Ne? Also wird der, der Fenchel im Prinzip in der Hinsicht intensiver. So, Kattel, zum Ansatz der Suppe nehmen wir ein bisschen Fett dazu. Ne? Geht scharf. Was nehmen wir da? Hast du vorhin schon gesehen? Ja? Gänseschmalz habe ich gesehen. Genau, wir können also ein normales Schweineschmalz nehmen. Kannst man auch Butterschmalz nehmen? Oder? Jawohl. Okay. Äh, auf jeden Fall eine Fettigkeit, also Öl nie unbedingt zwingend, mhm. weil so ein Schmalz ja auch eine gewisse, ja, einen gewissen Geschmack äh, mit einbringt. Ja, ran hier. Wir ist. schmeißen mhm. heute deinen Laden. Heute sind meine Mädels da. Suppenhühner. Unsere Suppenhühner. Mit den feldern steht das Ganze. Und ohne die könnte ich das auch gar nicht. Genau. Ähm, zum einen meine Vanessa, mein Fels in der Brandung. Und meine liebe Kerstin, die gute Seele des Hauses. Und Weil die rocken ich, den Leuten wieder? Die rocken. Unsere Niki ist noch mit da. Die macht sonst eher ein bisschen mit Eis. leckeres mhm. Eiskaffee bei uns um die Ecke. Die boge ich mir dann immer mal mittags aus. Cool. Die machen das gut. Und ich glaube, es ist manchmal um einiges ruhiger, wenn ich nie da bin. <lacht> nee, ich glaube, wir sind eine ganz gute Mischung, unsere Damen. Darauf kommt es ja an. Ich sag mal so, ihr seid ja schon wirklich eine Weile ja, äh, zusammen, zusammen unterwegs, oder? Genau. Also von daher... So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Karotten, ne? Mhm. Absäbeln. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen um den Laub kümmern, Bei um, um dem Job man ja keinen mehr. Jugendstoffern, ja. hast du vor uns gehört? Die sagen nämlich nicht abschneiden, sondern sorgen sagen absäbeln. Absäbeln? Absolut, absäbeln alles. Okay, mhm. dann säbel ich mal den Laub ab. Du säbelst hm? den Lauch und ich kümmere mich hier mal flux um Karotte und Möchtest du den Lauch dann weiter zugetan haben, hier zum Na, das untere, weiße, also das weiße Ende kannst du mit... Ja, genau. Mhm. Kannst du dort mit zu den Zwiebeln dazugeben. Okay. Im Endeffekt ist es ja wirklich bloß ein, ja, ein Gemüseeintopf mit einer Fleischeinlage. Mhm. Und das Ganze tomatisiert, das heißt mit Tomatenmark. Und natürlich die... Das Pflichtgemüse, was drin ist, ist Weißkraut und Holunderbeete halt. Ne? Überhaupt Wurzelgemüse an sich. Ja. Ja, Kadel, erzähl mal noch so einen Schwank aus deiner. Oder als Du hast vorhin so gesagt, wo ich, äh, wo wir Eingangs zu unterhalten haben. Kai, ich kann dich doch bestimmt auch mal auf Sachen fragen, die ich. Äh, naja, ich habe so mich noch mal noch so ein bisschen beschäftigt weiß. damit. Äh, Koch hast du ja gelernt. Wie ich jetzt äh, wieder erfahren habe, war das Ganze im Wilden, Genau. War deine Zeit. Und dann war eigentlich mein Interesse so ein wie du in die Schweiz gekommen bist. Also, und wie lange du vor allen Dingen dort warst, das hätte mich mal interessiert. Äh, ich habe genauso wie du 93 bis 96 okay. gelernt. So? Ich ich mhm. äh, bin dann in die ins Nürnberger Ei morgen gab Gab's das dann noch? Na, ne, das war schon eine Neuauflage. Okay. Nürnberger Ei, die hatten, das war wie so eine Fleischerei mit ja. Bistrotheke ein ah, bist. restaurant drin. Ja. Und dort war ich allerdings nur ich glaub, zwei Monate. Mhm. Und äh, da hatte sich dann ergeben, die Villa Emma Orchotel oben bei Weißer Hirsch. Ja. Okay. Ne? Da bin ich dann hin für, das war das ein Jahr vielleicht. Da mhm. hatte ich dann ganz schlimm äh, mit meinen Fingern zu kämpfen. halt Hatte dann irgendwie Allergie eine oder? Kontaktallergie, Mehlallergie, oh Gott. Okay. Äh, was sich Gott sei Dank gelegt hat wieder. Ja. Und äh, habe dann mein Fahrabitro angefangen mhm. und wirklich auch nur angefangen, wie beendet, weil ja, die Binke alle waren. Ich hatte keine Binke, ich habe kein Barfüg bekommen, ich habe gar nichts bekommen. Okay. Und das war mir einfach zu stressig und da habe ich gesagt, okay, dann packe ich jetzt meinen Säcken und gehe in die Schweiz. Das war dann Mitte der 90er. Das war Oder Ende 99. der 90 99. Okay. Ja. 99, glaube ich, sogar zum Millennium. Okay. 99, 2000. Mhm. Du kannst jetzt schon eigentlich, äh, ich denke mal, Weißkraut schon mal zugeben, genau. Mhm. Und ich schneide hier die Karotten dazu. Mhm. Ja, aber das war eine, eine coole Erfahrung, ganz einfach, weil dort so schnell mit Leuten Kontakt... Äh, gefunden wurde sage ich mal die auch wirklich ganz komischerweise aus Dresden kam ursprünglich also ja. der Frank der kam aus Dresden auf jeden Fall und die jetzt komme ich gleich gar nicht drauf eine ein junges Mädel aus dem Service die kam auch aus Dresden okay und äh, ja haben wir uns eine coole Zeit gemacht dann mhm. in der Schweiz mhm. genau und dann komme ich wieder und dann ist mir irgendwann Renne über den Weg gelaufen, der mich dann Richtung Freiberg, Freiberg geholt hast. hat. Genau. Okay. Das ist so die, die Story jetzt. Mhm. Und von Freiberg, naja, dort haben wir uns dann ja wieder gesehen. Es das ist heißt wieder gesehen, dort haben wir uns eigentlich erst gesehen, weil mit Susi hatte ich ja vorher noch keinen, nee. keinen Kontakt. Also bist du aber eigentlich immer bei deinem ähm, Ausgangsziel, wo du hin wolltest, geblieben? Genau, okay. ich würde es auch so bezeichnen, dass das wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, das wird so sein, mhm. meine Berufung ist, mhm. äh, mir macht das Spaß, es ist eine Leidenschaft und äh, du weißt es selber, wenn du Leute glücklich machen kannst, weil es dann schmeckt, ja. weil du die unterhalten kannst, weil du, ja, dadurch springst du auch ganz Leute einfach was von dir gibst, halt, ne? ja. das ist wichtig. Und das macht mir Spaß. Und äh, es ist auch nie wichtig, immer alles nach Arbeit zu sehen, dass alles Arbeit ist, sondern es muss halt Spaß machen. Sicherlich, ja. klar, muss man natürlich auch das gewisse Geld verdienen, keine Frage. Es Muss auch einen Sinn ergeben, richtig? Aber ich habe dich ja vor uns auch gefragt und du hast gesagt, hey, es reicht zum Leben und alles ja. ist in Ordnung, oder? Meine Berufung war es ja nie, gar nie. Also ich wäre äh wenn du mich vor 20 Jahren gefragt hättest, hätte ich mich jetzt nie am Kopftopf gesehen. Okay. Außer also privat vielleicht. Wie kam ja, es dazu? Ein guter Freund hatte uns mal angesprochen. Ich glaube, ich war zarte 30. Ist ja gar nicht ähm, lange her. Kann man gar nicht so lange her, ja, her sein. Kattel. Drei Wochen. No. Ähm, ob ich noch mal was Richtiges machen will? Nach äh, Klamotten und Schmuckverkauf und abends in der Bar zu arbeiten. Stimmt, sonderbar war es gewesen. Ja, ne? mein erster Sohn war da gerade. Oh Gott, jetzt muss ich überlegen. Klein. Klein, okay, klein. Und brauchte mich auch des Nachts. Also entschied ich mich, diesen kleinen Laden zu übernehmen und habe zu meiner Mama dann gesagt, ähm, wir kochen einfach Suppe. Okay, wie kochen wir Suppe? Ne? Wir kochen Suppe wie zu Hause. Und so haben wir eigentlich angefangen. Genau. Topf drauf. Super rein, ziemlich bodenständige Geschichte, ähm, klassische Sachen, was man zu Hause kennt, was die Omi kocht, was die Mama kocht. So und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Wir gehen natürlich auch ein Stück mit der Zeit und probieren auch aus, aber letztendlich komme ich immer wieder zu dem Entschluss: Die Leute greifen immer wieder darauf zurück, ähm, was sie kennen, was sie vielleicht auch ein Stück weit selber kochen. Genau. Richtig. Ja. Aber ihr habt ja trotzdem das äh, volle Programm in der Hinsicht mit Desserts, mit Pasta, ja. Salate. Salate. Also, du richtest dich dann auch noch, noch da. Ach, schon das, was die Nachfrage bestimmt. Also, das würde auch das Angebot kennen. Genau. Frage. Und ist ja auch nie wenig, was da bei euch rausgeht, ne? Über den Tag? Nö, ist es nicht. Ich kann es dir manchmal gar nicht so richtig sagen, weil mein Hauptaugenmerk liegt eben darauf, dass die Töpfe alle werden und dass alles gut ist. Und jetzt sind unbedingt immer die Gäste. Wir sind zufrieden, wir sind jeden Tag dran, dass es funktioniert und. Ja. Cool. Und wie du gesagt hast, Spaß muss es machen. Das ist der Punkt und das sieht man ja bei euch. Äh, gerade wenn man so mal auf den Social Media Kanälen unterwegs ist. Ab und zu haben wir Habt, schon ihr, mal. Ja. habt ihr definitiv auch mal, was heißt mal? Ich gehe mal davon aus, dass ihr auch regelmäßig Spaß habt. Und so soll es ja auch sein. Auf jeden Fall. Es gibt solche und solche Zeiten, aber ich glaube, ein Großteil es ähm. sieht's bei dir mit roter Beete aus? Mache ich. Was soll es ich machen? Da, nee, ist es dein Favorite oder eher nie? Nein, eigentlich gar nie. Warum nie? Äh, keine Ahnung. Das ist, ja. ähm, obwohl ich es finde im Busch. Na, dort schmeckt's mir. Aber ansonsten, ich bin kein rote Beete Fan. Aber so ist also eine Eingelegte, also hier ist ja auch eine Eingelegte. Kocht man in Bursch eigentlich auch mal mit einer frischen roten? Beete? Kann man machen. Natürlich. Aber die dauert natürlich dann in der Hinsicht auch etwas länger. Okay. No? Das war immer so meine Frage, aber ich ja greife ja auch oft das eingelegt, kann man sagen, ne? Genau, eingelegt, vorgegartet. Vorgegartet halt, ne? zurück, weil es halt einfach auch schneller geht und weil ich denke mal, geschmacklich, aber trotzdem auch ein bisschen intensiver ist, oder? Ja. Ja. Punkt ist natürlich, rote Beete. Ich denke mal, wir sind hier vielleicht auch von der Schulspeisen früher geheilt, oder? Ja, auf jeden Fall. Weil rote Beete gab es da ja als Rohkost, oder? Rote Beete-Salat. Süß sauer, würde ich behaupten. Richtig, Sehr da, da hängt man sich natürlich dort, oder hat man Erinnerungen, die, die nicht so toll waren, geschmacklich, mhm. aber es gibt natürlich auch wunderbare Rote-Bete-Gerichte, sage ich mal ein Rote-Bete-Carpaccio zum Beispiel, da machst du halt einen schönen karamellisierten Ziegenfischkäse drüber oder so, mega. Das klingt natürlich lecker. So, Na, was denkst ich du, aus. wir brauchen also mal ein bisschen Erbrauchung. Oh, wollt ich wollte gerade sagen, ich würde es mal ein bisschen hochdrehen, dann geben wir hier schon mal ein bisschen Fenchel dazu. Geben wir rein. Fenchel rein. So, was geben man noch dazu? Knoblauchzwiebel hat noch einen Ansatz drin. Wir hatten Schmalz drin, oh, ja. das Kraut drin. Wir haben Karotte, wir haben Tarotte, Sellerie, Sellerie. Jetzt machen wir die rote Beete noch zu. Rote Beete und dann Also hier lege ich euch auch ans Herz, ihr Lieben. Extra Brett vielleicht. Mhm. Und noch ein paar Handschuhe anziehen. Macht Sinn. Das macht der Kai. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen ein bisschen Salz, oder? Wir brauchen ein, brauche ein bisschen Salz. Könnte Krühe. ich auch ein normales Salz nehmen? Du kannst Kein ein normales Salz nehmen, keine Frage. Aber ich lege natürlich immer gerne ans Herz, wir nehmen hier ein Bergkernsalz, ein bescheides mit eingeschlossenen Mineralien, was im Prinzip nicht gereinigt ist. Also so wie es im Prinzip aus der Saline kommt, aus dem mhm. Bergwerk, so wird es halt im Prinzip auch verkauft. Jetzt kommt hier noch... Ein Pfeffer, wo der Landwirtspfeffer auch mit dabei ist, der jetzt nicht unbedingt eine Schärfe extrem mitbringt, sondern eher dieses Pfefferaroma, dieses. Ich wollte sagen, ich es mein, nicht scharf. Genau. genau, das bringt uns hier das schwarze Gold mit. Schwarzes Gold. Da sind wir immer noch auf der Suche, Leute. Äh, wir brauchen einen anderen Namen dafür. Irgendwie. Gut. Was brauchen wir noch? Äh, ich würde mal zum Tomatenmark auch langsam übergehen. Wichtig, wir geben auch noch Was noch haben wir hier noch? Mit rein. Genau. Glowbeer. Ja. Mit zwei Pfeffer Salz Das war es eigentlich fast schon angewürzen. Vendel ist drin. Vendel ist auch noch drin, genau. Und Tomatenmark haben wir hier. Und das können wir ja ruhig ein bisschen anrösten. anrösten ne? So. Das sieht schon mal auf jeden Fall nach was aus. Sieht schon cool aus, ne? Und dann kann ich mich ja hier gleich dem der Beinscheibe widmen. Du widmest dich mal der Beinscheibe. Das ist eine sehr gute Idee. Da könntest jetzt meine Kerstin würde es jetzt bestätigen, ähm, dass ich es nicht ganz so mit Fleisch habe. Also ich esse es gern, aber die Zubereitung liegt meistens in ihren Händen. Okay. Aber genau. Rezepte finden, wie auch immer, du machst wirklich alles nach Rezeptur, hast du gesagt. Ne? Naja, also ich also hätte dir Inspiration. Inspiration. Genau. Würde ich jetzt ja hier genauso was mitnehmen oder denk mal, dass ich auch was mitnehme. Wie gesagt, ich bin ein ausgebilderter Koch. Und ähm, dann lege ich irgendwas zusammen und dann probieren wir das aus. Weil du gerade Gewürze ansprichst. Ne? Wir hatten uns ja eingangs auch über Gewürze unterhalten. Ja. Ich habe immer so gesucht, warum... Sollte man wertige Gewürze nehmen. Warum? Ja, klar. Der Punkt ist ganz einfach. Die Qualität der Gewürze ist natürlich auch ausschlaggebend für das Gericht, was wir kochen. Ja. Äh, ich sage mal, Gewürze sind im Prinzip der Zündfunke für die Geschmacksexplosion, die dann in deinem Mund entsteht. Das, das ist Oder? Wow. <lacht> uh. Wow. Es ist vielmehr gestern gesagt. Abend so ein, ja? ich so, Das ist eigentlich das, was es beschreibt. Genau. Ja? Und wenn ich natürlich einen 0850 Curry habe, dann kann ich natürlich nicht so viel erwarten. Habe ich aber ein ordentliches Curry, mhm. dann hast du die absolute Explosion. Und das merken deine Kunden, deine Gäste auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, angeschwitzt. Stark, oder? Was das Finde ich gut. Sie sieht gut aus. Also, steck mal hier, da kann man bestimmt noch mal, mal rein. Okay. Und bei uns auf der Straße standen natürlich immer die Wolgas für die Tiere, mhm. wo die, die Soldaten, die Bediensteten, äh, im Prinzip gewartet haben, bis der ob jetzt hier halt irgendwo hingefahren werden musste. Und wir sind natürlich auch mit russischen Kindern halt aufgewachsen, ne? Mhm. Ja, die Brühe macht schon, das ist schon mal... Kräftig, ja. Das A und o. Mhm. Wenn man das jetzt noch ein bisschen köcheln lassen, das braucht man nicht lange. Nein. man äh, dann auf jeden Fall noch Lauch mit dazu. Und um ein bisschen Säure zu kriegen... Essig oder was? Schuss essig. Okay. Also nehmen wir hier mal den... Apfelessig und für ein bisschen Farbe ich sagen, nehmen wir rote Bete saft sind jetzt schon rein? Essig würde ich sagen, können wir schon zugeben, ja. Ich bin, mal Löffel, bitte. Oder, ach so, so. Ich bin immer vorsichtig mit Essig. ist aber richtig, aber man ist auch gut so. so. Bleiben wir bei dem Esslöffel erstmal, oder? Du hast jetzt oh, vielleicht... Okay. Mit rein. Apfelessig haben wir hier? Genau wo kommt er her? Den haben wir jetzt hier vom Essigschneider. schneider, Essig -Schneider. War Klingen natürlich, Klingeln wie gesagt, wir. immer ethik Ganz klar in Wilsdruck. Da haben wir uns auch getroffen heute auf dem Parkplatz. Da haben wir uns getroffen. Ich warst schon einkaufen. Mit die Kitties einkaufen. Und äh, du kommst dann im Prinzip dazu. Ich gebe mal die restliche Brühe. Hoch. Ja, alles gut. Wir haben da Kochkleidung an. Oder? Kattel, Kattel hat keine Schutzung. Stimmt, ich hätte keine Schutzung bekommen können. Du kannst Kann Lauch Ich werde mich mal hier um den Dill noch kümmern. Mhm. Und dann haben wir es eigentlich soweit. Teller, wir Dann sind wir schon fertig. Und guck mal, es ist dreiviertel zwölf. Das heißt, ah. um zwölf gibt es wirklich Mittag. Ja. Äh, der Ofen. Also du machst immer noch dein Kochgeschichte. Eigentlich weniger. oder Zeit geschuldet momentan. Aber wenn jetzt jemand eine Anfrage hat, sagt also Kai, ich möchte von dir bekocht werden. Dann bin ich natürlich Bis da. Bist du da? Hochzeiten, Geburtstage, okay. Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern sind mhm. jetzt auch geplant. Mhm. Äh, dort kommt natürlich wieder der, der Lango ins Spiel, also im Prinzip der, der Anhänger, mhm. der seit diesem Jahr mit mir unterwegs ist. Okay. Da kann man natürlich Sachen draußen auffackeln. Ne? Das mhm. heißt, man muss nicht zwingend mhm. in, in einer Räumlichkeit irgendwo sein. Und somit okay. äh, gestaltet sich das natürlich ein bisschen, bisschen besser. Richtig. Ich Ach, würde ich du eigentlich sagen, Knoblauch rein Ja, in Wirklich? No? Okay. Also okay. ganz entspannt. Okay. Das heißt, du kannst heute mit deinem Lieben... Du, bei mir gibt es... Äh, äh, kannst, kannst du, du heute noch... Hast du Leben Nein, noch ist bei uns. Mhm. Knoblauch. Knoblauch. Bei mir auch. Immer. Fast täglich eigentlich. Ja. Manchmal mehr, manchmal Und Knoblauch ist ja nun mal wirklich eines der gesündesten, auf jeden Fall. Äh, auch Gemüseknollen, wie auch immer, mhm. äh, auf unserem Planeten. Antibakteriell. Gut, man kann nur gewisse Leute von sich fernhalten ne? Dafür ja. hilft es halt auch. Äh, aber ansonsten wirklich sehr, sehr, sehr gesund. Und sagen wir mal so, wir haben es ein bisschen im Blut. No? Als Als ungarn viertel Ungarn. Louis. Ja. ja. Ich bin in Und dein äh, väterlicherseits ist. Äh, Die Mama. Die Mama. Okay. Meine Mutti ist Ungarin. Und ich sehe immer viel von dir, natürlich viele Medien, ähm, dass du natürlich auch viel da unterwegs bist. Und manchmal brauchst du einen Google-Übersetzer, um dir zu folgen. Mhm. <lacht> was ja immer ein Stück interessant ist, was du so erzählst. Richtig. In Ungarisch. Aber du bist auch jede freie Zeit, dort, die geht, oder? Wenn es geht, du? unbedingt. Okay. Weil da gibt es natürlich eine Verbindung. Ich habe auch eine sehr, sehr liebe Freundin, die ist auch Ungarin. Ich okay, sage halt Ungarin. Ihre Vaterliche, väterliche Seite ist Ungarn. Okay. Und sie ist auch aufgewachsen dort bis zur Grundschule. Genau, dann sind sie hier zurückgekommen. Genau, und dann coache ich ja auch immer noch ein ungarisches Unternehmen, also eine ungarische Kantine, die ich da so ein bisschen Versuche. Auf den Weg zu bringen, oder? Nee, die sind schon auf dem Weg. Ja. Also alles gut. Aber man muss natürlich die ungarische Küche ist eine schwere Küche halten ja. ne? und man muss natürlich den Angestellten da. Es gibt natürlich Leute wie Schweißer, wie Lackierer, die brauchen Fleisch. Ne? Sagen, Na gut, die, die Erfahrung haben... mache ich ja bei mir aber auch. So, so, siehst Groß so. Großteil bei uns, die Männer sind, ne? die zu uns essen. Ja, weißt du, was die essen? Krass. Grießbrei. Echt? Milchgras. Okay. Literweise. Krass. Ja, was zu Hause Natürlich auch nicht mehr so gekocht, wie wir es vielleicht früher auch noch kennen. Und ähm, da haben wir ganz viele. Und gerade die Schöpfung, die gerne auf Süß zurückgreifen. Besonders freitags vor dem deftigen Wochenende. Okay, cool. Genau, entschuldigt, habe ich dich natürlich schon. Nein, alles gut, ähm, alles Männer gut, brauchen viel Fleisch. Und dann gibt es natürlich noch die Administration, die den ganzen Tag im Büro sitzt und die, die leicht natürlich leichte Küche. Küche. Und, sitzt und, genau. und dort ist es halt schwierig, diesen, diesen Grad halt zu finden. Ne? Okay. Also die Köche sind fit dort, keine Frage. Und das sind Kantine, die ist öffentlich zugänglich für jeden? Oder Nein, die... das okay. sind 700 Angestellte. Ah, okay. Und äh, begleite die Firma jetzt schon seit knapp über drei Jahren. Vorher okay. ab und zu mal runter, bin ab und zu mal da. Und, und dann, dann kocht ihr dann auch mal zusammen und oder du guckst ja an, was die einfach machen? Und guckst und jetzt, wir kochen und auch zusammen, genau. Analysieren, ja. Ratschläge geben, mhm. viel reden. Das ist immer wichtig. Noch. Wollen wir mal gucken, was hier, was hier los ist, was, was fehlt? Glaube, fehlt mir? Ich sage immer zu meinen Mitteln, das, äh, mir geht das dann hinten zu so schnell runter und irgendwas muss noch bleiben Okay. Das, was ich meine, so ein bisschen rund machen. Ein bisschen. Aber vielleicht bin ich auch. Mir muss alles mal sehr, sehr kräftig sein. Salz würde ich aber gar nicht so sagen. Ne? Jetzt nehmen wir mal das Zauberpulver. Jetzt! Krass. Und zwar? Gibt es das bei dir? das gibt es bei mir? das bei dir? Genau, und zwar ist das im Prinzip nichts anderes wie ein natürlicher Geschmacksverstärker. Mhm. Äh, auch in dem Fall Umami genannt. Umami ist der fünfte Geschmackssinn, Na? Ja. den wir auch ganz herkömmlich über zum Beispiel Parmesan bekommen. Natürlicher Art mhm. und Weise. Okay. Also ein natürlicher Geschmacksverstärker. Ja. Hier ist es ganz einfach. Sellerie, Zwiebel, Tomate, ein paar Kräuter. Senf. Senfsaat, genau. Ja. Die ganz einfach äh, in, in Pulverform dazugegeben werden können und können dort natürlich noch mehr diesen fünften Sinn, halt, Na ja, diesen, eben so, dieses, dieses, was du vorhin schon sagst, dass man es hängen bleibt, trotz alledem. Ja, so das, das volle so, Mundgefühl ja. halt. Das erreicht man mit Umami. Wir ja, gucken mal. Ein uns oh, Alter, Gott. Alles gut. Oh, Gott. Und äh, Jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Aber Vielleicht reichen die zwei Schäubchen da nicht. Habe ich dich jetzt ähm, durcheinander gebracht? Ich wir das? das war keine Kritik, ne? Nein, ich wollte ja nur, will. dass du. Es gibt keine, keine Kritik in der Hinsicht. Geschmäcker sind ja, oh Gott sei Dank, verschieden. Mm. Und der eine, der mag es lieber eher kräftiger und der andere eher ein bisschen lascher, sage ich jetzt mal. Na, dafür finde ich ja, was wir dann oben drauf machen, die saure Sahne gut, weil ja. die ähm, macht das Ganze ja wieder ein bisschen, wie sagt man? Rund. Rund, naja, die rundet es auch ein bisschen ab, so, wenn man es doch sehr deftig hat. Weißt du? Aber eine kleine Säuernote, eine säuerliche Note kann mit okay. noch mit rein. wir machen wir mal hier so. Oh, habt ihr das gesehen? Noch <räusperatur> mal Wie war das vor uns? Bei Essig muss man ein bisschen vorsichtig sein. Oder geht er da hat also bis 5% Säure. Es gibt ja welche mit 20%. Aber, <storthand> jetzt kommt es schon. Kommt schon? Reicht es cool? Mehr Umami zu geben. Wundermittel. Also, also ich finde jetzt nie, aber jetzt bist du dran. Also jetzt find ich, ich finde es gut so. Gut, dann Probier lass es mal so. Wenn du sagst, du bist heute unser ich Gast. Jetzt, ich Säure, jetzt, jetzt. jetzt kommt die Säure ja. mit. Na. Mega, so lassen ja. wir es. Dann würde ich sagen, Zwiebellauch rein. Oder Darf ich das Ganze nehmen? Du darfst das Ganze nehmen? Mhm. Zwiebellauch rein. Dann wollten wir ja eigentlich zum Schluss, jetzt machen wir dann ein bisschen Deko. Hier noch? Genau. Das sieht natürlich schon mal gut aus, ne? So was ein hell, schönes Dill wollte ich noch reingeben und Dillfähnchen zum Anrichten dann. Mhm. Was wollten wir noch drauf machen, du ein Dillfähnchen und was noch? Äh, von dem Karottenkraut. Einfach auch so eine Spitze, oder? Reicht dir das oder willst du mehr? Nö, das reicht. Okay. So, jetzt geben wir hier noch den. Mhm. Ein bisschen Dill heben wir uns auf für, für die saure Sahne. Mhm. Früher habe ich ja Dill gehasst. Ich fand ja Dill ganz furchtbar, ob es Gurkensalat oder irgendwo anders war. Aber mittlerweile muss ich sagen, wir haben eine sommerliche Kartoffelsuppe. Das war mal irgendein Rezept, das habe ich ein bisschen abgeändert. Und die ist ähm, Basis eine ganz klassische Kartoffelsuppe. Aber da kommt halt frischer Dill rein. Mm. Richtig viel. Ach, das ist so lecker und da machen wir immer frischen Lachs drüber. Geil. Als Topping so. Richtig cool. Also ohne diesen Dill äh, würde die Suppe das nie sein, was sie eben ist. Okay. Genau. Schön, ne? Sieht geil aus. Lass uns immer ja. mal, gucken, mal, ich habe hier noch zwei Löffel, weil jetzt haben wir auch die frischen Kräuter mit dran. So. Testen wir noch nochmal. Mm. Herrlich. Topfsuppe, ey. Das könnte noch ein bisschen. Ein bisschen. Aber jetzt wird es natürlich noch mehr. ich merke jetzt auch die Säure, das war gut. Und dieser Dill da drinnen, schon ein kleines Highlight, oder? Ich gebe mal hier noch ein bisschen, wirklich? Ein bisschen Salz. Ja. Jetzt geht es ja noch mal richtig los. Siehst du das? Wir sind in den letzten Zügen hier. Mal richtig, Fine Tuning. Noch mal richtig Power geben hier. So, da haben wir hier noch ein paar Sprossen auf jeden Fall. So ein Wurscht, wie einfach das eigentlich Achso. ist, oder? Aber halt kochen. Das ist kochen einfach. Es muss halt Spaß machen, oder? wenn du schnell, schnell und erfasst und wie auch immer. Dann ja. kommt natürlich äh, ja. nie so wirklich was Gutes dabei raus. Robert, denke ich mal, stell die Kamera um, oder? Ich hole mal eine Kelle. Ja, Wie gesagt, man kann hier auch noch ein bisschen mehr Herzhaftigkeit reinbringen mit einem Stück Bauchspeck. Ja. ja dass man dieses Raucharoma noch aber mit dazu bekommt. Man kann man machen, muss man aber nicht. Dann könnt ihr das Brot schneiden, Luis, bitte. Luis? Guck mal, Robert, wie toll das aussieht. Wahnsinn. Luis, mm. das Brot noch schmacken, bitte. Guck noch was Grünes hier vor oben drauf. So ein bisschen rote Beete. Ha. Reicht schon, oder? Reicht dir das, Robert? Du hey, mal schön den Schatten runterschneiden. Hast du schön in der Mitte so. Guck mal, was ich gemacht habe. Nee, Wie ich habe nichts gemacht. Zeit. Guck mal, ich habe ein bisschen rote Beta oben drangiert. Sehr hier. gut. Pass auf, jetzt komme ich hier mit. Jetzt kommt, wollte ich gerade sagen. Und dann machen wir erst Kräuter Kräuternestel drauf, oder? Schön mit einem Klecksel sauer. Warte mal. kann ruhig, kann ruhig viel sein. Ist der echt so fest hier drin? Das habe ich jetzt echt nie gewusst gemacht. Cool. Ja, 10% Fett. Krass. Weil, du weißt ja, ist Geschmacksträger. Deswegen halt auch am Anfang schön Schmalz drin. So, jetzt machen wir, machen wir hier. Erst mal das, ich mach zum Schluss dann hier, du hast ja auch noch ein bisschen Kräuter. Machen wir hier schön Dill drüber, ne? Ja. Dann machen wir hier. Du hast ja auch noch so ein Nest dort, ne? So. Kräuter sagst so du meinen Mädels immer, ist ganz wichtig. Ich hab immer einen Haufen Toppings dort vorne stehen und die sind immer so zaghaft mit denen. Ich meine, jeder mag Haufen Petersilie und Co. Aber ich sag mal, das ist immer noch so. So, warte oder warte. warte. Kleines Mühner, wir hier. Tipp. Wunderbar! So, Kadel, hm. wir haben es geschafft. Doch, man. Cool, Dankeschön. hat mich gefreut. Hat mich gefreut. Schön, Dank. dass du da warst. Unser Wurscht-Rezept gibt es, ja, wie gesagt, dann in dem Video dazu. Ja. No, mit Einkaufsliste. Und, und wenn das bei euch dann genauso schmeckt, könnt ihr uns ja mal in euren Kommentaren dazu was schreiben, oder? So sieht aus. Und Ach. hier bei der Kattel gibt es auch einen Bursch, ne? Ja, aber einen veganen Bursch. Einen veganen Bursch. Und äh, ansonsten Suppen essen bei Kattel. Probieren. Na, einfach vorbeifahren. Probieren. Genau. Nein, anhalten. Nicht An vorbeifahren. Ja, genau. Anhalten. <lacht> äh, mal reinwinken zur Kattel ja. und zu den, zu den Mädels rein. Auf jeden Fall. Genau. Wir sehen uns. Wir bleiben in Kontakt. Auf Kattel. jeden Fall. Wir lassen es uns das auf jeden Fall schmecken. Ich komme wieder. Und. Dann machen wir aber mal was Handfestes. Richtig. Ist das so mit. In ja. diesem Sinne. Also Bis bald. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.